Leute, ich bin's wieder, der neue YouTuber. Und diesmal gibt's ein neues Programm als die erste Folge Minecraft. Es wird wieder Minecraft kommen, nämlich Roblox. Und dieses Spiel heißt Tractor Engine. Natürlich werde ich erstens das machen was ihr in die Kommentare schreibt, aber halt nicht zu krasses, also ruhige Sachen in die Kommentare zum Beispiel: Hey Kratos, also nc Kratos, kannst du mal ein Facecam Video machen? Natürlich, so was halt. oder was ich auch machen kann, zum Beispiel ist ein Stream oder eine Special-Folge, wo ich zum Beispiel... Ach, egal. Na ja, heute werden wir auf jeden Fall Rackdoll-Engine spielen, weil ich ja schon gerade spiele und hoffentlich gefällt es euch. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Freut mich sehr. Müsst ihr aber nicht machen. Aber es freut mich halt sehr, sehr, sehr. Und, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst die Glocke klingeln. Und, hier ist einfach ein Minenfeld. Autsch, ich glaube, das tut weh. Ich schwöre euch, wenn ihr das in echtem Leben macht, macht das nie. Ihr müsst 10 Wochen im Krankenhaus bleiben. Oder vielleicht bis in die Unendlichkeiten grab. Macht das nie. Wenn ja, seid ihr gerannt. Weil gleich wird der nicht racken. Der. Genau wie der. So werdet ihr dann racken. Nein, machen wir einfach weiter. Dich in Wienfeld. Wenn ihr so hoch fliegt, besorgt euch einen Fallschirm. Also wenn ihr einen Fallschirm habt, fliegt in die Ferne. Nicht da in die Ferne. Alles klar. Kein Kommentar. <lacht> naja, was auch. Immer. Ihr könnt hier gerne schreiben, was euer Lieblingshobby ist oder so. Oder wie groß ihr seid oder so? Naja. Hoffentlich wird euch auf jeden Fall dieses Video gefallen. Und schiebt dafür in der Luft. Egal. Der arme, alte, alter, der arme. <lacht> naja, lasst Like und Abo da, habe ich ja schon mal gesagt. Aber wirklich, dann seid ihr halt freundlich, wird, wird sehr geehrt von mir und wird mich halt auch freuen, wenn ihr Like und Abo da lässt. Naja, der sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Allen oh, geht's auch gut. Ja. So, jetzt werden wir nicht diese Treppe hochlaufen. Endlich! Oh. Was sind erstmal diese Dinge? Naja, wer Roblox kennt. Ach, egal. Naja. Was passiert, wenn wir einfach hier so runter. Au. Ich glaube, den geht's gut. Ja. Naja. Das soll ja eigentlich nur ein Kurzvideo sein. Das ist eine meiner Zeitvideos und. Ich werde bald noch ein Video drehen und. Es hat mich gefreut, ein Video zu machen. Lasst Like und Abo da und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüssi!